Yo, Macaron, yeah, Macaron, no. So, Chagaron, Chagaron, Chagaron, Chagaron. Okay, Julian, mal gucken, ob wir am Boden liegen. <lacht> Ach, spätestens, wenn mir der Wodka ausgeht. Ja. Das, das Lustige ist, ich habe schon mal drei Flaschen Wodka gesoffen. da kommt noch immer Plus-Minus-Rate Auslauf. Don't leave, genau. <lacht> und, wenn ich, also, und wenn ich verlasse, dann müsst ihr auch den nehmen, ja? Nein, nein, <lacht> nein, nein. Das machen wir nicht. Gut, ich versuche dich zu retten. Oh, da war er weg. Da gab Alles weg. Alles Ich Ich Sie hat mich schon wieder verloren. Ich weiß nicht, wie, wie du das Bei gemacht hast, aber... Das Lustige ist, sie okay, hat mich vorhin Mann. auch einfach ignoriert. Ich glaube, sie ist retarded. die ist betrunken. <lacht> ist ja auch die russische Jägerin, die ist nicht betrunken. Kunde. Oh, die ist da mehr. Meer. Cool. Oh, fuck. Hey, Julia, jetzt musst du schon. <lacht> das das ist, ist der erste, der hängt, wohl. Julia, nimm jetzt lieber den Schluck, bevor ich dich rette, ne? <lacht> hast du genommen? Ja. Ich, hab hier, ich hab sie hier in der Scheune Danke. abgehangen, Fatzi. Oh. Nein, nein, nein, komm zurück, die kommt zurück. Kolleg. war Kollege? Kollege. Die ist hinter mir, keine Sorge. Nee, die ist wieder oh. hinter dir ja. her. <lacht> ich glaub, ich hätte nicht das Geld beim Wodka sparen sollen, das schmeckt echt beschissen. Oh. <lacht> ah, sorry. Nein, nein, bitte. Nein, bitte nicht, ich hab nichts gemacht hier. Ich werd's auch. Doch, doch. Ich, so, häng ja. ihn auf, bitte. Bitte, nein. bitte. Nein. <lacht> Julian soll jetzt als erstes betrunken werden. Hey, wie geht? <lacht> ah, nein. Oh, nein. Das so was hast mit... oh, du mit? <lacht> nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein, nein, nein. nein. <lacht> <lacht> wie soll ich denn jetzt einen Schluck trinken, wenn ich wickeln muss? Einmal meine Zähne, oder was? Oh jetzt mach ich einen Schluck nehmen, Juri! Sagst du bitte 10 aufschrauben, damit du Haare und Mund und. Ja, dann mach ich das und das und ja, so so nein! Okay, bin fertig. Naja, jetzt kannst du den Ruhe Schluck nehmen. Trost! Gönn dir. Naja, wenigstens musst du. Er ist disconnected! Gut, dass wir es nicht mit der Regel gemacht haben, ne? Wollt ihr mir verarschen? Er ist disconnected. Der disconnect immer. Okay. Ich lasse Seif, bitte. Lass ihn bitte. Mega <lacht> <lacht> rennt streng ich sich nicht. an. Was? Was? Was? Nein, nein, ich muss nein, ich muss entkommen. Geh raus, Leute, raus, bitte, bitte, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus, Bitte geh raus, geh raus, nein, you! geh raus, geh raus, ich bist heute. Stop! Get some fucking help. Also, ich mische immer zu so hohen Prozentzahlen Kaffee. Weißt du, was du machen musst, wenn du so richtig husten willst? Alkohol trinken. Nein, nimm, nimm Kaffee, nimm starken Kaffee, ein halbes Glas und die andere Hälfte füllst du mit so unglaublich hohen Prozentigen. Dann hustest du erstmal. Nach hast du das Gefühl, dass deine Lungen von allen befreit sind. Also Weil ich hoffe, es zählt nicht, wenn wir wenn wir verlassen, oder? Das <lacht> zählt nicht, das ist nicht das unsere Regelung. Genau. Okay, also rausgehen. Nee, hat die Killer verlassen. Ja. Nein, Julian, wir müssen. Ich bin selbst <lacht> gegangen. Das ist also oh, Alter. Also stirbt nicht, wir sind, das, ist, das zählt nicht. Wir sind <lacht> selbst gegangen. Ich selbst Warte, ach, warte, Julian. Ach, ach. Boah. Ren, ren, <lacht> renn! <lacht> Aber renn! Bitte nicht zu mir rennen, ja? Danke. Kannst du mich bitte halten Logan? Wo bist du? Ich bin, ich bin hier. Aber bitte hier ist wäre... ein Bisschen betrunken. Was? Ja, was? Go! wir hey, ist sah an, nee, das Gespenst ist. The fuck are you doing? Hier ist Julian, hier ist Julian. Nein, nein, nein. nein. Piss da. Achtung! Ich bleibe da nicht stehen. Hallo yes, Stein! Geht's dir ja, Stein, Stein, bitte tu mir nicht weh, Stein, Stein, ich mag den Stein. Da, me me den. Hier bist du! Yes, Guck da, ich, ich schlag dich jetzt, komm hier yeah, ja. Trink die halbe, okay. Trink die Hälfte. Das Generator machen. Ich, ich hab irgendwas eh mit dürfen, es bei mir nicht ja, ja. zu machen. Yeah. ich will nur <lacht> nein, nein, nein, nein, lass mir, lass, mich, nein. lass, lass mich, nein, bitte nicht. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, What the fuck? What the fuck? Ich hab mein, Ich hab meine Steuerung angedreht. Nein, nein! Aber neben dem Generator ist die Ähm. Äh, ja, bitte geil. macht etwas, okay, bitte. bitte! Ja, nein! Ja, ich hab, ich hab das Problem, ich hab ein Problem, ich... Du schau mal, die Bewegungsstörung ist andersrum! Ein paar Sekunden später... Stier! Nee, doch nicht! Ich war, ich war nur ein bisschen verwirrt. Ja, moin. Witzige ist, ich hab auf Julian gesagt, in die, in die nurse geht halt wirklich auf Julian. Er dachte sich aus, so, ein paar Ja! Ja, das dachte ich mir! Hey Julian, ich will noch nicht rangehakt. Oh hey Julian, Mann. weißt du was ich machen kann? Geh weg von mir! Julian, weißt du, was ich machen kann? Nein! Geräusche. Da, bitte, bitte nicht! <lacht> Logan, nein! Nein, Logan! No. Logan, nein! No, es kommt her! Aber Logan, No, es komm her! Nein! Was? Ich bin nein! <lacht> Oh nein. Okay, wir, jetzt müssen wir... No, no, du no weißt, was für uns bedeutet. Ja, beide. Ja. Ich gönn dir, Kollege, gönn dir. Ja, habt auch. Mann, war so große nee. ey. Oh, jetzt werd ich doch trotzdem mal. So, die Generator sollen schnell fertig sein. Da muss ja auch nichts trinken. <lacht> ich hab gerade ein einen Witz gelesen, so über, über WhatsApp. Alexa, wie ist der Verkehr? Du hast keinen. Ja, mein. Mm. <lacht> ah! Hey, jetzt, ey, hat's, jetzt, jetzt, hat's, jetzt hat's klick gemacht! Das ist wie, wenn man nachts nicht essen darf. Da hat ja jeder Kühlschrank eine Lampe. Ey, nee! Ist es dein Scheiß-Ernst? Ja! Äh, logisch, hab ich hab dich eingeladen, aber hey, okay. Oh, ups! Hast du? Wir sind damit beschäftigt zu ja, saufen, sorry. Hab ich! Eigentlich okay! Gedacht. Drei, drei, zwei, zwei eins! Prost! Das wird immer schlimmer, Alter. Das ist. Ja. Nein, schlimmer wird es sein, wenn du mit dem Bogen aufwachst, Alter. Ja, ich hab. Oh, mein Schädel tut weh. Das da äh, Gefühl ist, der oh. Schädel so breit wie eine Tür, Alter. Ja, toll. Oh Gott, die Welt ist lustig. Oh, viel besser. Geschmack weg, Junge. Ja.